Dieses Dach hinter mir eignet sich wohl nicht unbedingt für eine Photovoltaikanlage. Im Lungau werden derzeit so viele Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Gebäuden gebaut, wie noch nie zuvor. Einerseits, weil es eine Initiative dazu gibt und andererseits, weil der Lungau als sehr sonnenreich gilt. Damit hat die Region die allerbesten Voraussetzungen für Stromproduktion aus der Sonne. Die Landwirtschaftskammer hat gemeinsam mit dem greentech unternehmen Salzburger G deshalb im Sommer ein besonderes Projekt gestartet. Das Projekt der Salzburger G ist 50 PV-Anlagen auf Lungauer Bauernhöfe. Das Projekt umfasst die Planung der Anlagen, das Abklären des Förderthemas, des Netzanschlusses und dann praktisch die Errichtung der PV-Anlagen und den Betriebnahme. Also ein Gesamtpaket für die Lungauer Landwirte. Und das nehmen die Lungauer Bauern sehr gerne an. Eigentlich, eigentlich sehr gut. Also Wir haben jetzt 100 äh, Interessenten, wir haben schon 50 Verträge äh, und es sind jetzt ca. 10 Anlagen im Bau, die Hohe noch in Betrieb gehen werden. Die bereits fixierten Anlagen werden demnächst über 1 Megawatt Peak an Strom liefern. Tendenz stark steigend, denn immer mehr Landwirte wollen eine PV-Anlage auf die Dächer ihrer Höfe. Markus trifft heute einen von ihnen, Johann Petzelberger. Die Familie von Hans lebt seit vielen Generationen von der Landwirtschaft. Die Kuh denkt sich schon, was mache ich jetzt da? Zwei Rindviecher am, am, am gleichen Fleck. Wo sind wir jetzt und was macht sie ganz genau? Ja, wir sind da in Maltendorf und wir haben einen Betrieb da mit ja. Zimmervermietung und Müffi-Wirtschaft mit Aufzug dazu und sind momentan dabei beim Montieren von Photovoltaikanlage. Wie groß ist die Photovoltaikanlage? Wie kann man sich das vorstellen bei euch? Nein, die Photovoltaikanlage hat 144,5 kW PIC, ist am Stall montiert nachher auf beidseitig, also ost- und westseitig. Wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, so eine überdimensional große PV-Anlage aufs Dach aufzugeben? Weil man den Betrieb auch in Zukunft mehr auf Erneuerbare Energie, also Strom, umstellen will, also weg vom Traktor mit Dieselmotor, hin zum Elektroantrieb. Ich sage jetzt beim Traktor wird es nicht schön gehen, aber bei der Fütterungstechnik und bei den Sachen, da steigert sich der Verbrauch noch. Und da braucht man jede Menge Power. Da braucht man Power, ja. Um die große Anzahl an neuen Photovoltaikanlagen zu bewältigen, hat die Salzburger G Partner. Günter Schneider ist einer von diesen Experten, er hat die Montage genau im Blick. Jetzt ist es heute ein bisschen bewölkt und ein bisschen trüb. Äh, arbeiten die pv panele da auch richtig mit voller Power oder wie schaut es da aus? Das hat sich natürlich schon extrem verbessert in den letzten zwei, drei Jahren. Das heißt, die Qualität der Module ist natürlich viel besser geworden. Bei so einem Wetter wie heute haben wir ungefähr einen 25-prozentigen Ertrag. Das heißt, das Schwachlichtverhalten hat sich verbessert und was natürlich viel besser geworden ist, ist die Leistungsgarantie. Das heißt, du hast bei diesen Modulen eigentlich eine Leistungsgarantie auf 25 Jahre, wo die Module ungefähr 84 Prozent Leistung bringen. Das heißt, auch wenn das Dach Richtung Osten ausgerichtet ist, brachtet das jetzt was, oder? Ja genau, weil das hat sich natürlich extrem verändert. Das heißt, man hat eigentlich vor drei bis vier Jahren ja eigentlich nur, mehr, nur auf die Südseite gedacht. Aber wenn ich sage, ich montiere Osten und Westen, wird die Kurve natürlich flacher. Das heißt, das ist gerade ein Thema bei den Landwirten, natürlich, die natürlich in der Früh den Strom brauchen und auf Nacht den Strom brauchen. Ja, ich glaube, ich natürlich im Osten den Strom schneller, im Westen den Strom länger und das ist natürlich ein großer Vorteil. Das heißt, wir flachen die Kurve ab und der Eigenverbrauch steigt dadurch. Was sagst du jetzt zu dem Umstand, dass es äh, im Lungau ja sehr, sehr viel Sonne gibt, aber auch sehr, sehr viel Dächer offensichtlich? Da wird euch die Arbeit jetzt in der nächsten Zeit nicht ausgehen, schätze ich Derzeit haben wir ungefähr abgeschlossen, circa 50 Landwirte, die sich aktuell schon entschieden haben. Nur das werden jetzt natürlich immer mehr, weil so wie es da jetzt da ist, der Landwirt baut, danach passiert es ja, und sagt natürlich ja, du, was ist da und wieso habe ich sowas nicht. Das heißt, wir gehen davon aus, dass natürlich in Zukunft natürlich sich immer mehr entscheiden werden. Was natürlich auch hilft, ist der aktuelle Strompreis. Ja. Aber wie du ja schon gesagt hast, wir haben hier natürlich um 20 Prozent mehr Ertrag, wie zum Beispiel in der Stadt Salzburg. Ja, durch die Höhenlage und die viele Sonne, was man natürlich im Lunga haben. Dennoch, die Idee musste erst geboren werden. Einer der Initiatoren des Projektes 50 Höfe ist Josef Krakkabar. Er ist selbst Landwirt und beschäftigt sich nicht erst seit ein paar Tagen mit Photovoltaik, sondern schon seit vielen Jahren. Ich verleihe jetzt einen kleinen Titel. Ja pv Pionier im Lungau. Und wo sollte man sonst äh, PV-Anlagen bauen, als dort, wo die Sonnenmeister scheinen im Bundesland Salzburg? Ne? Äh, wobei, ganz der erste Pionier war ich nie. Die war sozusagen der zweite Pionier. <lacht> äh, äh, Landwirtschaftsschülerin von hat die erste Anlage gebaut. Und bei mir war die selber schon ein bisschen im Hinterkopf. Und äh, ich bin froh, dass sie es damals da haben. Ich war einer von die die, die, was die erste größere gebaut haben. Und ich fühle mich recht gut dabei, weil es äh, sehr, sehr auszahlt halt bisher. Du hast ja mehrere PV-Anlagen. Das ist eine deiner Freiflächen, aber jetzt geht es aufs Haus nachher auch noch ran auf. Ja? Wir haben voriges Jahr einen neuen Stall gebaut und da haben wir die ganzen Vorkehrungen eigentlich schon getroffen. Das war für mich eigentlich klar, dass ich da wieder was aufhöre. Äh, mit dem Projekt, das wir jetzt mit der Salzburg AG miteinander gestartet haben, die 50 Höfe, bietet sich das natürlich noch mehr an. Und ich hoffe, dass sie bald kommen und mir die die Module aufgebaut. Wie viel Strom erzeugst du persönlich? Mit der kleinen Anlage bin ich ca. bei 24.000 Kilowattstunden und mit der großen bin ich bei 210.000. Und wenn du jetzt ein bisschen so denkst in die Zukunft, was ist dein persönliches Ziel? Energieautark in dem Sinn bin ich eigentlich schon. Äh, ich will nur jetzt äh, in der Zukunft äh, vielleicht noch einmal im, im, im, im Zuge von einem, von einem Blackout abgesichert sein, dass ich auf äh, mein Einfamilienhaus noch was aufführe. Und beim Stall ähm, möchte ich das jetzt also machen, dass man, wenn der Strom ausfällt, dass ich wenigstens mit meiner Anlage den Stall weiter betreiben kann. So wird der Landwirt, was den Strom angeht, zum grünen Selbstversorger. Das gefällt Markus so sehr, dass er Wolfgang jetzt gleich noch im Stall helfen will. Das also ein richtig produktiver Arbeitstag heute im wunderschönen Lungau. Das Vieh haben wir gefüttert, Solaranlagen haben wir Richtung Sonne ausgerichtet. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit dem weiteren Programm der Salzburger. Und ihr es noch ein bisschen happy happy. Hein? Wie schaut's aus, Mädels?